Guten Tag, mein Name ist Markus Klein und ich möchte mir heute zusammen mit Ihnen das HDBase-T-Signal ansehen. Wenn wir ganz konkret überlegen, was wir benötigen, um eine Signalsenke zu versorgen, so ist dies halt eben in erster Linie Strom, dann ein Audio- oder Videosignal oder beides zusammen, eine usb steuerungsleitung je nachdem ob ein USB-Hub am Gerät angeschlossen ist oder es eventuell sogar ein Touchscreen ist, dann eine Ethernet-Leitung, um das Gerät zu konfigurieren und letzten Endes Kontrollleitungen, die zum Beispiel Infrarot, RS-232 oder CEC übertragen bei CEC sind wir an einem sehr interessanten Punkt weil die Audio und Video Informationen bei HDBASE-T sind TMDS-Informationen, es ist also ein HDMI-Signal. Und das ganze wird übertragen über eine cut leitung und das bis zu 100 Meter. Interessant ist nun, dass nicht nur die Signal Senke standardmäßig mit hd -Base t bei sehr vielen Geräten ausgestattet ist, sondern dass nun auch die hd -Base t Quellen langsam auf den Markt dringen. Als erstes kam eine Kamera auf den Markt mit einem hd -Base t Anschluss. Das Interessante hier ist halt eben, dass man die Kamera auch sogar über HDBase-T speisen kann. HDBase-T unterstützt eine Leistung bis 100 Watt und daher sollte man bei der Cut-Leitung auch darauf achten, dass diese den richtigen AWG-Wert hat, damit die Adern dementsprechend dick genug sind und damit die ganze Geschichte nicht zu warm wird. Dann ist es so, dass nun auch Grafikkarten auf den Markt kommen. Die hier gezeigte sechsfach HD-Base-T-Grafikkarte kann man bereits vorbestellen. Aber man hat auf einer Grafikkarte sechs Ausgänge, welche UHD ausgeben und dann dieses Signal bis 100 Meter transportieren. Das ist schon sehr bemerkenswert. Interessant ist auch weiterhin, dass ein sehr großer französischer Hersteller von Grafik, Mischern und Switchern in seinem Midrange Programm bereits auch seamless Switcher anbietet, welche eingangsseitig sowie auch ausgangsseitig base t Anschlüsse haben. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt was HDBase-T ist und wir haben skizziert welche Möglichkeiten sich auftun und ich bin gespannt wo diese Technologie hingeht. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, hoffe, Sie haben etwas mitgenommen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.